Willkommen, wir stehen hier vor der Schweizer Nationalbank, dem Ausdruck der Schweizer Unabhängigkeit und Neutralität. Ich stehe hier, weil ich sagen will, uns Schweizern ist es außerhalb von Europa sehr gut gegangen und ich glaube, den Engländern wird es genau gleich gehen. Deshalb kaufe ich heute in England, denn in England gibt es eine Top-10-Liste, die mich sehr interessiert. Und auf der Top-Ten-Liste in England, der klimaschützer top 10 liste in England, gibt es ein Unternehmen, das mich besonders interessiert. Es ist Debenhams. Eine Department-Store-Kette, also eine Kette mit Läden. Und diese, dieses Unternehmen hat sehr viel Real Estate Exposure in England. Also ist es sehr stark abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in England. Und weil ich denke, das ist eine gute Zeit, in England zu investieren, habe ich mich für Debenhams entschieden. Aber nicht nur. Nicht nur, weil die Ränge sehr gut sind, sondern ich habe es auch gegoogelt und gesehen, dass auch andere, wie zum Beispiel die FUZI äh, Research Abteilung Debenhams empfiehlt, also eine gute, einen guten Grund, das Unternehmen zu kaufen. Das war meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.